Willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Immer Dienstag und Donnerstag live auf Facebook, Twitch und Periscope. Heute geht es ums Thema digital verkaufen, was du da machen musst, um eben digital verkaufen zu können und warum es teilweise nicht funktioniert. Das und mehr in diesem Video heute und wenn dich das interessiert, gleich nach dem Intro geht's weiter. Heute wurde ich am Morgen gerade ein bisschen inspiriert von einem Post und zwar auf LinkedIn zu diesem Thema. Es geht nämlich darum, wie verkaufe ich etwas digital und... Äh, den Post von Holger Böhr, den ich äh, heute Morgen gesehen habe, den verlinke ich dann noch in den Kommentaren. Aber es ist, äh, es war sehr spannend, ihm da zuzuhören und er hat wirklich sowas von Recht. Schaut euch diese 10 Minuten Videos auf jeden Fall mal an. Und jetzt geht es wie gesagt ums Thema des äh, Verkaufens im Internet, digital. Und da stoße ich immer wieder auf die gleichen Probleme. Also eigentlich nicht auf ein Problem, weil wenn ich aufs Problem stoßen würde, dann würde mir ja eine Lösung angeboten, aber das habe ich leider sehr oft nicht. Ich sehe ganz viel Werbung natürlich zum Thema Digital Marketing, Online Marketing, Funnel, Sales Funnel, weiß Gott was alles drum und dran. und. Äh da habe ich natürlich wirklich sehr viel Ahnung von und mich interessiert immer auch wieder, wie diese das Ganze aufgebaut haben, wie dieser Funnel funktioniert. Ich registriere mich da, habe dazu eine Trash-E-Mail-Adresse, wo ich mich halt dafür registriere und wenn das Ganze durch ist, melde ich mich dann wieder ab. Ja, daraus mache ich kein Hehl. Man soll ja schließlich auch wissen, was so auf dem Markt präsent oder vorhanden ist. Und da stoße ich immer wieder darauf, dass die Leute sagen, hey, komm jetzt in meinen äh, Business-VIP-Superduper-Hyper-Dings-Da-Club, äh, was auch immer, und äh, da gebe ich dir 60.000 Stunden und 4 Millionen weiß Gott was für E-Books, die du da runterladen kannst und jetzt nur für 29 Euro statt 3.000 Milliarden 265.000 ne? also das ist äh, wirklich so dieses dieses Reiserische und äh, natürlich habe ich auch mal solche Kurse gekauft, ich meine, wenn die 20, 30 Euro kosten, äh, dann schaue ich mir das Ganze mal an und muss dann leider immer feststellen, meine Güte, was ist das für ein Schrott. Äh, also es gibt auch wirklich gute Sachen drunter, wo ich auch mal sagen musste, hey, das ist jetzt das Geld wirklich wert gewesen. Wenn da jemand kommt, der nicht so viel Ahnung hat wie ich jetzt zum Beispiel aus dem ganzen Bereich, da ich ja schon über zehn Jahre im Digital Marketing tätig bin, dann ist das durchaus eine gute Sache und ich will ja auch nicht alles verteufeln, aber wirklich das, das größte Problem, was wir haben im, im digitalen Verkauf ist, dass wir sagen, wir haben, wir haben, wir haben, ich habe, ich habe und 50.000 Stunden in meine Weiterbildung investiert und ich bin jetzt der Experte rund ums Thema XY, was auch immer und danach hinten raus kommt einfach nur... Also nur ein heißer oder kalter Furz, je nachdem, äh, der dann halt ein bisschen was, äh, ja stinkt, <lacht> sage ich jetzt mal und äh, ansonsten hat es eigentlich viel zu wenig Hand und Fuß. Jetzt natürlich äh, ist das nicht überall so, dass halt diese, äh, diese Kurse teilweise auch richtig schlecht aufgebaut sind. Äh, Gut, ich habe natürlich große Ansprüche daran, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs aufbauen würde, da würde ich das natürlich so Schritt für Schritt machen und in, in Videos wie zum Beispiel maximal fünf bis zehn oder vielleicht höchstens 20 Minuten, je nach Thema, dass es eben nicht allzu ausführlich wird. Und ich dann halt eben auch ganz viele Möglichkeiten habe, da in diesem Kurs halt eben von Schritt zu Schritt zu springen. Ich habe zwar auch schon einen Kurs gebucht, der ein bisschen teurer war und da hatte ich dann wirklich Videos von 40, 50 Minuten. Und wenn du da in diesem Video dann irgendetwas suchst zu einem Thema, dann musst du da hin und her scrollen oder dir die Zeit irgendwo aufschreiben auf dem Zettel, damit du da wieder hinkommst. Und das halte ich einfach für ganz schlecht. Und wie man es besser machen kann, ist im Prinzip ganz einfach. Es gibt, ich würde mal sagen, eine Million Probleme bei Personen, bei Firmen, bei äh, Einzelunternehmen, die irgendein Problem gelöst haben wollen. Also zum Beispiel äh, brauchen sie mehr Kunden. Gut, das ist jetzt ein relativ allgemeines äh, Thema. Es kann aber auch durchaus sein, dass jemand sagt, hey, ich habe problem mit dem Facebook Pixel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Äh, ich möchte gerne ein bisschen Werbung auf Facebook schalten, möchte das Pixel einsetzen. Ich habe da mal was gehört und habe aber keine Ahnung, wie dieses Pixel funktioniert und äh, brauche dazu jetzt eine Erklärung. Gut, Google, äh, wie funktioniert das Facebook Pixel oder wie kann ich das Facebook Pixel entsprechend äh, eingeben? Was das funktioniert, wie das ist mit diesen Zielgruppen und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs habe, der genau dieses Problem löst, dann habe ich eben die Zielgruppe dafür. Das heißt, wenn die Leute danach suchen, kann ich meinen Kurs auch digital verkaufen. Also Ganz grob zusammengefasst einfach ein Thema aufnehmen ein und ich sage jetzt nicht Nische, weil das kommt dann auch immer wieder, dass die Leute sagen, ja, du musst unbedingt eine Nische finden und diese Nische dann verkaufen und diese Nische kannst du dann äh, bei, bei, äh, äh, bei Google entsprechend äh, promoten mit deinen Keywords und so weiter. Vergiss den Scheiß. Nein, mach einfach eine gute Webseite biete zu einem Problem eine Lösung an und wenn du diese Lösung hast, dann funktioniert es auch mit den Verkäufen, dann kannst du nämlich digital ein Produkt verkaufen und das ist jetzt halt der Punkt, wo man ein äh, digitales Produkt hat zu verkaufen, aber das kann man auch mit Produkten oder mit äh, physischen Produkten oder mit Maschinen oder was auch immer machen. Holt die Leute, meinetwegen kostenlos, bietet denen eine Möglichkeit an, wie sie zum Beispiel ein Problem mit dieser Maschine lösen können und das ist eigentlich die Essenz davon. Man, klar, man kann Verkaufstexte schreiben bis zum geht nicht mehr, aber was bringt mir das? Ich gehe ja ins Internet und suche nach, einem, nach dem Problem, was ich habe und äh, beziehungsweise ich suche nicht nach dem Problem, sondern nach einer Lösung zu diesem Problem und äh, wenn ich die Lösung gefunden habe, dann bin ich auch gerne bereit, wenn die Seite ein bisschen anständig ausschaut und sie mir genau hier direkt eben ins Herz trifft und sagt, genau danach habe ich gesucht, genau das will ich jetzt wissen, wie das funktioniert, dann wird es auch was mit dem Verkaufen digital. und äh, Nochmal der Hinweis, wirklich Holger Bröhr, ich verlinke den, äh, den Post von LinkedIn von ihm von heute Morgen, das müsst ihr euch wirklich anschauen und äh, ja, da empfehle ich euch auch, dass er definitiv dieser Person dann folgt, weil die ist wirklich ganz genial. Es gibt so zwei, drei Leute, die ich auf LinkedIn regelrecht verfolge, weil sie eben gute Themen haben. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst zum Schluss dieses Videos, ist ein bisschen kürzer heute. Wenn du etwas verkaufen willst übers Internet, dann biete eine Lösung zu einem Problem an. Ob das jetzt eine Maschine ist oder eine Dienstleistung, das ist völlig egal, aber biete ein eine Lösung zu einem konkreten Problem an, was du schon festgestellt hast. Dann wird es nämlich auch was mit einem Funnel, mit einem Verkaufsfunnel oder eben auch mit dem Verkauf eines Produktes. Und das war es auch schon für heute. Ein etwas kürzerer Livestream hier bei Facebook, Twitch und Periscope und jetzt wünsche ich euch